Pelagos, was meint ihr? Meine Seele als Opfer für die Schattenlande. Was? Nein! Ich bin noch nicht aufgestiegen. Vielleicht gab es einen Grund dafür. Aber eure Seele! Ihr müsst das nicht tun. Ich weiß. Es ist mein Wunsch, Schwester. Meine Aufgabe Ich will euch nicht verlieren. Unsere Seelen sind verbunden. Nichts kann uns jemals trennen. Eine neue Stimme.